Fischer, er steckt hinter ihrem Erfolg. Chris Kronauer, 26, ist Sänger, Songwriter, Produzent und arbeitet unter anderem mit Nico Santos, Rooftop, Michelle und Vanessa mal zusammen. Der Kontakt mit Helene Fischer kam ganz zufällig zustande. Wie der Münchner Auer jetzt in Bunte berichtet, wir haben damals Vamos Amate geschrieben. Mein Bruder, ich und ein paar andere Songschreiber. Das ging dann an Universal und kam so auch an die Ohren von Helene. Die fand es gut. Wir haben uns im Studio getroffen, uns kennengelernt und das Ganze dann gemeinsam ausgearbeitet. Helene Fischer Songwriter packt aus für den 26-Jährigen war es eine tolle und interessante Erfahrung, mit der Schlagersängerin zusammenzuarbeiten. Vor einigen Monaten sprach Chris Kronauer auch mit schlager.de über die spannende Zusammenarbeit. Schon damals schwärmte er von Helene Fischer, sie ist super nett, super professionell. Es war mir eine Ehre mit ihr zusammenzuarbeiten. Das Duett mit Latin-Star Luis von Sie Vamos Amate, landete auch auf ihrem neuen Album Rausch und hat auf jeden Fall Hitpotenzial. Mittlerweile hat das offizielle Musikvideo zu ihrem Comeback-Titel über eine Million Aufrufe. Zudem bescherte ihr der Song den höchsten Single-Shut-Einstieg ihrer Karriere. Helene Fischer, Barbara Schöneberger äußert Babytheorie, hat es schon längst bekommen. Diese News verbreiteten sich wie Lauffeuer, Helene Fischer überraschte damit sowohl ihre Fans als auch ganz Deutschland, die Schlagerkönigin erwartet ihr erstes Kind. Doch könnte es sein, dass Schlagerstar Helene Fischer uns allen etwa nur etwas vormacht? TV-Moderatorin Barbara Schöneberger verriet jetzt, was sie von dem Medienspektakel um die Schwangerschaft hält. Schöneberger sei davon ausgegangen, dass Helene Fischer und ihr Freund Thomas Seite längst Eltern geworden sind. Ups! Helene Fischer feiert Comeback mit Babybauch, doch ein bitterer Beigeschmack bleibt. Es war die Babybombe des Jahres. Am 2. Oktober 2021 bestätigte Helene Fischer die anhaltenden Gerüchte, dass sie schwanger sei, auf ihrem Instagram-Profil. Im Monat darauf folgte ihr erster TV-Auftritt mit Babybauch bei der Jubiläumsausgabe von Wetten, dass. Während Helene nun zwar wieder häufiger im Fernsehen zu sehen war, mussten ihre Fans eine traurige Nachricht verdauen, die »Helene Fischer Show« würde auch im Jahr 2021 nicht stattfinden können. Ein Schock für diejenigen, bei denen das alljährliche TV-Konzert zu einer Weihnachtstradition geworden war. Auch Barbara Schöneberger wirkte erschrocken, als sie im Gespräch mit dieser Redaktion erfuhr, dass das Fernsehhighlight, in dem die Moderatorin 2017 selbst schon zu Gast war, ein weiteres Mal ausfallen müsse. Helene Fischer schwanger, Barbara Schöneberger ungeduldig, soll jetzt endlich ein Kind kriegen. Von ihrem gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer schwärmt Barbara Schöneberger bis heute, das war einer meiner absoluten Höhepunkte. Erstens habe ich noch nie so viele Zuschauer gehabt, und zweitens war es ganz toll mit ihr. Respekt an sie, wie sie so einen Abend rockt mit 25 Songs, Choreografien und dem ganzen Umziehen, der Wahnsinn. Nach so vielen Jahren harter Arbeit sei Helene Fischer die Pause in diesem Jahr mehr als gegönnt. Ich freue mich am meisten für sie, dass sie schwanger ist, weil ich dachte mir, sie soll jetzt endlich ein Kind kriegen, weil nächstes Jahr geht es wieder los, dann ist sie wieder auf Tour und dann ist doch alles schwierig. Jetzt hat sie es super hingekriegt, so Barbara Schöneberger. Dabei ging die 47-jährige lange Zeit davon aus, dass Helene bereits heimlich Mutter geworden war. Ich habe ja gedacht, sie hat es schon längst bekommen und es uns nur nicht gesagt, lautete Barbaras Theorie.